Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Diesmal bei GNU Funst. Wir zeigen euch die Zukunft der sicheren und dezentralen Kommunikation mit RetroShare. Schaltet ein und findet's raus, ob Paul seine Bitcoins zurückbekommt. Plus Eindrücke vom Dokument Freedom Day. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Willkommen zur Episode 5 von Gnuffunst. Wir haben uns auch mal vor so einem Greenscreen gesetzt. Genau, einen tollen modischen Raumtrenner hinter uns. Und genau. Wir brauchen unbedingt mal dieses Feeling. Ich hoffe, unser Techniker kann damit umgehen und kann uns jetzt in einen tollen Hintergrund reinzaubern, der nicht so verschneit ist wie draußen. Und Genau. Machst du was? Ähm, fühlt sich wärmer an. Mhm, okay. Das muss an dem Stoff liegen, der bestimmt, quasi den bestimmt, anderen ja, Teil des Raumes genau. isoliert. Ähm, ja, wir, wir reden wieder über GNU-Linux und andere freie Software und erstmal über ein GNU-Linux, oder? Genau, über ein richtiges GNU-Linux namens äh, Musix. Mhm. Klingt so, als wäre es was für Musiker, nicht? Ähm, ja. Genau. Und das war eine von den kernel versionen mit dem tasmanischen Teufel. <lacht> ähm, schon ein bisschen her muss es dann sein. Aber der Bootscreen ist ganz schick eigentlich. Das Glue ist auch ein bisschen mhm. präsenter genau. äh, als bei anderen Distributionen. Das, das gefällt okay. mir auch so sehr, ja. Mhm. Ähm, Wie ihr seht, es ist Debian-basiert und ein ja. KDE-Design kommt hoch. Wahrscheinlich mhm. ein Dreier. Ein Dreier-KDE ja. doch, würde ich definitiv. Genau. Ah, ja, mit startup tipps und das windows 7 sehen wir auch, da, da fühlen sich irgendwie die meisten Musiker, die, denen man das jetzt irgendwie so in die Hand drückt, ähm, fühlen, sich da nicht ganz, äh, fühlen sich da nicht ganz so erschrocken, wenn sie das zum ersten Mal booten. Da ja, ja. muss jetzt eigentlich Arthur drauf sein, oder? Genau, Arthur ist auch drauf. Irgendwie und muss man Leute erschrecken. Genau, und die haben es auch schön integriert. Mhm. Also mit dem Startskript ähm, ja. wird auch gleich Jack gestartet. Ah, das ist gut. Genau, mal gucken, cool. ob es auch funktioniert. Check, ob kommt hoch. erwartet. Und, Und als nächstes, Audio. Genau. Jack ist dieser Audioserver, der sozusagen Audiodatenströme ähm, verwaltet zwischen verschiedenen Applikationen. Und ich kann von einer Applikation an eine andere senden oder so. Wenn er Musik macht äh, unter, unter äh, GNU-Linux, dann, dann wisst ihr das, dann, dann habt ihr den schon mal angefasst. Genau, wir verwenden das auch, beziehungsweise unser Techniker verwenden es auch zum Beispiel um unsere Tonspulen mhm. Wir ähm, haben wir haben so ein paar ganz nette Tools oben in der Leiste. Ja. Also da ist irgendwie, ich, ich sehe gleich die Pegel von allen Mixern. Ähm, kann ich die, kann man da direkt in den Pegel eigentlich? Äh, okay. Ja, direkt den Pegel cool. kann man nicht ändern, glaube ich. Nee, aber nee. okay, aber man sieht gleich, wo die Lautstärken stehen und okay. Genau. No. Äh, ja, ich glaube an Musikstyle wird noch gearbeitet und dann geht sowas vielleicht auch. Äh ist natürlich nicht nur für Musik, ist es ist okay. auch für, für alles, was so, eine, so ein Linux eben, was darauf zu installieren ist. Also genau, installieren ich habe ein paar oh. Presets von, von Desktops gleich, je nach, na, nach Aufgaben, mm -hmm. die ich mir gerade vorgenommen habe für den Tag. Uh, was haben wir noch? Jetzt haben wir einen Office-Desktop und wir haben einen Musik-Desktop, haben wir schon gesehen. Uh, okay, noch Internet -Desktop. mehr Musik, Internet. Bei und bei das nicht. ist halt schön sortiert, so ein bisschen menüartig, bloß Aha. als Desktop. Also das ist eine schöne Idee, muss ich sagen. Okay, und dann das kann ich einen Künstler in die Hand drücken. Das, genau. Der kann ganz, ganz viele tolle freie Medien produzieren. Genau, und die möchte er möglichst frei bezahlt bekommen, also mit freier Software bezahlt das bekommen. Das wäre natürlich dann auch noch geil. Genau. Och, das war eine Überleitung, oder? Ja, die haben wir gut hinbekommen. Nämlich zu unserer Desktop-Applikation des Monats. Genau, und das ist äh, diesmal Bitcoin äh, QT, also eine QT-Anbindung. Die mit ja. Bitcoin zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm, mussten wir jetzt auch mal in den Mund nehmen, das Wort. Äh, nachdem es so ein bisschen aktuell war. Ja, Bitcoin ist eine, ist eine elektronische Währung in einem verteilten Netzwerk. Nee, das heißt nicht, dass euer Geld verteilt wird oder so. Ihr, ihr könnt immer noch, also ihr ihr, behaltet, ihr ihr könnt Bitcoins haben und ihr könnt damit reich werden, ihr könnt damit arm werden, ihr könnt in schlechte Aktien investieren. Ähm, der Punkt von Bitcoin ist, dass, ähm, dass ein verteiltes Netzwerk ist, dass ich keine zentrale Autorität dazwischen habe. Das Gate wird also Währung oder Tauschmittel, werden im Netzwerk ganz langsam ausgeschüttet. Das äh, ist ganz interessant, sich das anzugucken. Ähm, dazu könnt ihr das Paper lesen auf Bitcoin.org, Bitcoin.it. Beide Seiten sind da relativ populär. Ähm, die Wirtschaftler sagen, denen gefällt das. Die Kryptografen sagen, denen gefällt das. Also das ist schon irgendwie in, in Forbes und, und Money und so aufgetaucht. Und äh, die Kryptografie, das, das kann man sich halt auch selber durchlesen. Ähm, aber Bruce Schneier hat ihm, glaube ich, schon irgendwie einen Segen gegeben, dass das äh, eigentlich ganz gut aussieht. Und Dan Kaminski seinerseits hat dem Code den Segen gegeben. Ähm, der meinte, dass, äh, äh, dass, dass fehlen ganze Fehlerklassen, was man da falsch machen kann. Und, äh, ja, und vor allem, das Schöne ist, äh, wir haben Public-Private-Key-Kryptographie, also das heißt, äh, euer, eure Brieftasche ist durch einen privaten, wird, wird durch einen privaten Key dargestellt. Also es kann niemand, es, es kann ähm, nicht in den Staat kommen und sagen, die Hälfte von eurem Bankkonto wird jetzt gepfändet oder sowas, sondern das habt ihr selbst auf der Festplatte, da müsst ihr auch selber drauf aufpassen und äh, das selbst backuppen. Genau. Und das Gegenstück ist natürlich der Public Key und das stellt so eine Art Kontonummer da, so eine Art mhm. Adresse, an die man Geld äh, schicken kann oder eben an seine eigene auch Geld mhm. bekommen kann, also Bitcoins in dem Fall. Und was wir jetzt mal probieren wollen, ist genau. äh, von äh, meinem Handy. Es gibt natürlich auch zahllose äh, Android-Applikationen. Wir haben jetzt die vom, die heißt direkt äh, Bitcoin, glaube ich. Von ich weiß von gar nicht, Schildbach. wie sie genau heißt, von Andreas hm. Schädbach. Also wenn ja. ihr irgendwie schon die Öffi abbenutzt oder so, dann, dann habt ihr schon mal was von dem Entwickler in der Hand gehabt. Ähm, das ist so eine der ältesten Bitcoin-Implementierungen für Android. Äh, es gibt da verschiedene Ansätze. Das ist zum Beispiel eine, die, die richtig Bitcoin spricht, also die sich wirklich die ganze Transaktionsdatenbank zum Beispiel auf das Telefon zieht und selbst überprüft. Und ähm, andere Applikationen machen das nicht, die verlassen sich dann aufs Netzwerk oder auf irgendeinen externen Server oder sowas. Gucken wir mal. Genau, um diese du Kontonummer, diesen Hash nicht genau. abzutippen, jetzt, kann ich mir den halt. natürlich ja. QR-fotografieren. Das mache ich jetzt mal, da gibt es hier eine schöne QR-Taste. Besonders schick für so Fähr Transaktionen über die Ladentheke, sieht man... seht ihr das halt hier jetzt, also vielleicht, aber ihr seht es dann hoffentlich auch auf dem Rechner. Ähm, das sende, sende das jetzt. Oh ja, mach mal. Äh, ja. Ohne Gebühr senden. Genau. Und das äh, geht auf die Reise. Und jetzt ist da natürlich noch ein technischer Hintergrund. Das kann jetzt bis zu 10 Minuten dauern, ne? äh, Genau, also es, es geht zentrale Idee hinter dem Bitcoin-Protokoll ist, natürlich, ich kann digital signieren, ähm, ich gebe dir jetzt äh, ähm, 0,5 Bitcoin oder sowas und kann das erzählen und dann kann ich kommen und jemand anderem erzählen, dem gebe ich auch 0,5 Bitcoin. genau äh, Der Broadcast sehen. kommt natürlich schon eher. Also es ist jetzt hier schon zu sehen. Die Idee hinter diesem ganzen Bitcoin-Protokoll ist, ist überhaupt, dass ich dass ich eine, eine Blockchain habe, dass, dass das ganze Netzwerk Transaktionen kryptografisch signiert und das ganze Netzwerk braucht dafür rechenzeit. Das ist so. Ähm, ja, deswegen dauert's. Ähm, deswegen weiß ich jetzt schon, dass Bitcoins empfangen sind, aber die sind vom Netzwerk noch nicht bestätigt. Das kann ein paar Minuten dauern. Bei großen Transaktionen ähm, kann man sich dann mit einem Kaffee dahin nehmen setzen. Bei kleinen Transaktionen über die Datentheke habe ich auch schon gemacht. Es gibt in Berlin den Room 77, glaube ich. Ähm, es ist halt wirklich ein Bürgerrestaurant, wo man Burger mit Bitcoin bezahlen kann. Ähm, geht auch. Also, ähm, okay, ich würde sagen, wir warten jetzt nicht, bis das wieder ankommt. Ähm, genau. Ich werde es dann Paul auf jeden Fall wieder zurückgeben, weil diese 0,1337 äh, Bitcoins, die habe ich geliehen bekommen, wenn man so möchte. <lacht> Und mittlerweile sind die richtig was wert. Ja. Und ja, dann äh, seht uns wieder in den News. Am 27. März stand, äh, fand der Document Freedom Day statt. Äh, der fand weltweit statt, also ausgerichtet oder ausgerufen von der Free Software Foundation Europe. Und ähm, wir hatten nicht nur ein Europa-DFD-Event, sondern Free-Software-Gruppen auf der ganzen Welt, äh, sogar in den USA und, und äh, sogar in, ähm, in, in Asien, Afrika, Südamerika, ähm, haben, an, haben Veranstaltungen äh, zum Document Freedom Day ähm, ausgerichtet. Äh, die Taz wurde im Zuge dessen äh, hier in Berlin ausgezeichnet für, äh, mit dem Free Document Award oder Document Freedom Award, weil sie äh, E-Books oder, oder ihre ihre Taz ihre Tageszeitung halt in allen denklichen elektronischen Formaten bereitstellt, äh, auch frei und vor allem auch DRM frei, also frei elektronische Formate zum äh, Document Freedom Day selbst gab es im Europäischen Parlament eine Veranstaltung ausgerichtet von den Europäischen Grünen, da hat auch Carsten Garloff gesprochen. Es gab in Rio de Janeiro ein Event, zu dem gibt es ganz nette Fotos eigentlich. Also, ähm, ja, das ist so das Team aus, äh, aus Brasilien. In Albanien gab es äh, Veranstaltungen zum Document Freedom Day. Äh, ich ich gehe so ein bisschen die Fotos durch, die äh, es gab zu den verschiedenen Veranstaltungen. Und das hier war, glaube ich, in, in Indonesien. Und um nochmal auf die Karte zu kommen, also wir hatten eine ganze Menge und die finden auch immer noch statt. Also das heißt, der 27. März war, nicht der, war zwar der offizielle Document Freedom Day, aber einigen Gruppen werden an anderen Tagen und werden auch noch in Zukunft Veranstaltungen dazu haben. Das heißt, wir haben immer noch einen Fotostream, der da reinkommt und vielleicht können wir sogar noch mehr zeigen. Oder ihr könnt das einfach selber verfolgen. Also documentfreedom.org ist halt die Seite, die sich damit beschäftigt. Genau, kommen wir wieder mal ein bisschen zu etwas klassischeren äh, Nachrichten und, äh, genau, also, wir werben noch mal auf, was wir in der letzten Sendung hatten. Genau, neben Releases gibt es ja auch sozusagen Roadmaps und hier ist mhm. eine ganz faszinierende Roadmap, so mal grob skizziert, was Fedora so vorhat mit Wayland. Okay. Und ich war ein bisschen erschrocken und auch ein bisschen erstaunt zugleich, weil jetzt hat irgendwie diese Wayland-Entwicklung an Fahrt aufgenommen und man hat ambitionierte Ziele. Fedora 21, das dürfte um 2014 dann soweit sein. Vielleicht. Erstes Quartal, erste Hälfte. Soll Wayland das mit GNOME zusammen in Fedora mhm. äh, der Standard sein. Und X11 nur noch, er wird noch verfügbar sein, ganz normal, aber mehr so weniger als vorweg. Na das, das was, das was Valiant, also so, so weit wie Valiant das halt integriert nicht. Also nehme was ich doch meinst ein. du, was soll ich drauf wetten? Hm? Auf das Release-Datum? Du warst ganz genau gerade. Auf das, das Release-Datum. Ja. Naja, ja. nee, ob es überhaupt zu 4.21 21 ist. Ja, Schau. los, weiter. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Zu Valent gibt es natürlich noch was anderes. Ein anderer Valent-Entwickler. Ja, okay. Passiert immer mal wieder hm. in, in, in solchen Projekten. Also, es gab halt jemanden. Gut, das sagt jetzt natürlich das Valent-Team, dass, dass da ein Mensch irgendwie recht geradlinig in eine Richtung gedacht hat. Also, okay, dass das Projekt nimmt Fahrt auf. Es gibt sogar schon ja. Soft nicht. Hm. Hm. Der, der wollte äh, die äh, äh, paar Kompass-Effekte äh, nachbauen für Valent. Ja, das kann er ja machen, aber er wollte hm. das ganze Valent dafür forken. Ja. Und hat halt nicht. Genau, und dann hat man ihn kurzerhand aus der ARC-Mailinglist einfach rausgeschmissen. Aber ich glaube ich glaub, sein Git Fork, sein auf, auf GitHub findet man sein Projekt noch, also insofern. Hm. Linus Torvalds äh, kehrt zum geschmiedenen GNOME 3 zurück. Er äh, hat ja mal gesagt, geschrieben oder. Dass er mit GNOME-Shader ja, oder mit dem Ganzen nichts mehr anfangen wenn kann. Wenn Desktop ja. wechselt, dann müssen wir natürlich darüber berichten. Genau. Ob er ihn tatsächlich gewechselt hat, er hält zumindest das, was jetzt mit GNOME 3.8 Genau, kommt. er, er für einen guten Desktop. Also, also was, was, halt, was, was er gesagt hat, ist, die, die Features, die halt bei dem Release-Umbruch immer wieder rausgeflogen sind, die kommen jetzt langsam wieder zurück in GNOME 3. Ähm, es kommen auch ein paar dazu, oder? Genau, es kommen noch ein paar dazu. Ähm, was heißt zurück? Ähm, dieser Classic Modus, Modus wird, ist mehr oder weniger eine Mischung aus Extensions, mhm. die ab dem Gnome 3.8 dann verfügbar sind. Aber wer eben nicht den Classic-Modus äh, verwendet, der hat natürlich viele andere Vorteile, äh, wie zum Beispiel Gruppierungen von Applikationen äh, okay. auf, in, in seiner Shell. Die Suche wurde. Ach, das haben sich doch von Android abgeguckt. <lacht> die, Such die Suche haben sie ein bisschen optisch aufgebessert und kann auch ein bisschen mehr mhm. ähm, anzeigen und man kann die Suche auch konfigurieren. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch, äh, also im gesamten Settingsbereich haben sie viel gemacht und auch im Bereich Privatsphäre haben sie viel äh, gemacht, um Dinge einfach zu verbessern und eine das wird so mehr oder weniger ziemlich hervorgehoben, eine neue Gnome-App. Ein Clocks heißt die, okay. die hat einen alarms das, timer also etwas sehr das, das, rudimentäres. Das, das ne? waren vorher nur so ganz coole Plugins, oder wie? Es gab unterschiedliche Entwickler, haben Extensions geschrieben mhm. für die Gnome Shell und... Okay, also das war auch genau. immer eins der Features, die bitter vermisst wurden. Genau. Dann wurde auch viel unter der Haube gemacht. Die Animationen, die Gnome Shell so mit sich bringt, wurden auch verbessert. Laufen jetzt, laufen jetzt auch oben? Um. Genau. 3D-Beschleunigung? Das funktioniert schon seit Gnome 3.6. Ach, schon. Hier sieht man auch mal so. genau, mhm. einen Screenshot von diesem von diesen mhm. Classic Gnome. Und, Und ja, damit werden dann wahrscheinlich auch die ein paar von den Gnome 2-Forks so ein bisschen ähm, äh, jetzt ermüden, nehme ich an. Genau, also ob die dann noch... Noch notwendig ich sind. Glaube, ich, ich glaube, ja. hier ähm, Brian hat darüber geschrieben, nicht? Brian Landung von der Lieblings-Action-Show hat darüber geschrieben. Er hat auch eine sehr krasse Meinung dazu. Mhm. Also in Teilen ich, gehe ich da mit, aber man muss ja nicht mit allen mitgehen. Ja, und noch vieles mehr. Unter anderem auch, und das habe ich halt, dafür gibt es natürlich hier keine Screenshots, On cloud unterstützung gibt es. Ah, okay. Die haben das halt wie als äh, diese Gnome Online-Accounts, okay. die gibt es ja schon. Dann, länger. dann werden die Kalender damit auch so immer, immer synchronisiert. Genau, was mhm. genau da alles so noch mhm. schon funktioniert, aber ich, mindestens das, äh, die Dokumentenablage und das wird funktionieren. Also okay. Das Schön. wird mindestens funktionieren, nehme ich an. Jo. Dann gibt es natürlich noch ein anderes schönes großes Release, wo viele lange darauf gewartet haben, das ist ah, Ardua. Genau. Dann wird der Ton in unserer Sendung dann auch besser? Der ist eigentlich schon ziemlich Wenn gut, unser Techniker oder? mit 3.0 drei, mit drei <lacht> schon gut umgehen kann, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn schon reden hören darüber, was er so alles viel besser mhm. findet. Unter anderem die MIDI-Unterstützung, die wir jetzt in der Sendung nicht brauchen. Okay. Aber äh, ja, er macht ja auch äh, privat äh, noch Musik. Und äh, findet diese MIDI-Unterstützung natürlich klasse. Man kann richtige Synthesizer äh, dann mhm. Software dann einladen und die mit MIDI steuern. Okay. Dann, um. was ich sehr viel besser finde ist. Mhm. Äh, man sieht hier zum Beispiel auch diese, gerade in diesem, diesem äh, Screenshot hier, diese Händler, die sind etwas größer geworden. Man kann sie jetzt leichter hin und her bewegen. Also das finde ich, das finde ich immer schön, wenn so kleine Kleinigkeiten äh, so verbessert werden, äh, mal ganz nett. Die, die haben das ganze Interface ja. so ein bisschen aufgepeppt. Genau, also okay, das alles, ist alles, was ich sagen wesentlich, wesentlich übersichtlicher. Hier sieht man auch ein bisschen was von dem MIDI-Teil, mhm. äh, in dem Editor teil Das sind mhm. hier klassische hier klassische Tonspuren. Hier hat, den, ja, genau, hier hat jemand ein Schlagzeug-Set aufgenommen und arrangiert dann halt alles. Okay. Genau, wie man das eben so kennt. Äh, der Mixer ist auch komplett überarbeitet worden. Wenn ich mal so sagen darf, es gibt nicht mehr diesen, diese, äh, dieses das Vor dem Effekt und Nach dem Effekt, mhm. sondern man hat einen Fader und den kann man einfach hin und her ziehen und kann immer entscheiden. Man muss nicht immer. Das ist so komisch. Man müsste das alte halt sehen, um das zu müsste man aus, genau. ja. Hm. Dann äh, das gesamte Routing, das, äh, was man auch für Die MIDI auch sehr häufig braucht. Und also das, das, das, das äh, Hin- und Herziehen der, der Audio-Streams. Äh, genau. Mhm. Das ist jetzt integriert. Man braucht also nicht mehr das qd äh, jekyll ctl mehr benutzen. Ähm, Dann auch, auch sehr neu das Monitoring im Mixer mit drin und es fühlt sich dann halt mehr wie ein echter Mixer, ein Hardware-Mixer dann an, also vom Verhalten her. Okay. Das ist, ich äh, glaube irgendwie die, die Anwendung von, von echten Hardware-Mixern soll auch so ein bisschen besser geworden sein. Genau, es gibt halt direktes äh, vorbereitetes äh, Mapping für MIDI-Geräte, okay. genau. ähm, dass es viele MIDI-Geräte, die sehr beliebt sind, mhm. schon kennt und man nicht nach jedem Tastenklick auf einer auf seinem Mini-Controller ja. gleich gefragt wird, die, mit was willst du denn das mappen? Die, die, was soll Die musste damit man vorher sehen. so einstellen und jetzt machen genau, wir das. Genau, okay. Genau. Ja, und das, das ist jetzt es ist äh, da gibt es halt schon Presets, Aha. genau. Viele andere Kleinigkeiten unter der Haube neben den optischen Verbesserungen. Und von so. VST-Plugins ist die Rede. Ist, ist, sind das die, die, viel von, von proprietärer Software verwendet werden? Unter anderem, aber es gibt mittlerweile auch schon viele freie VST-Plugins, uh -huh. genau, die dann auch und auf Neben den Latzbar-Plugins gibt es diese VST, dieses VST-Format, genau. okay. Genau, die und die Latzbar Plugins, insbesondere die von calf wurden halt optisch uh -huh. auch verbessert. Okay. Vereinheitlicht auch. Wenn man den traditionellen Modus anzeigt, dann kann man sich auch so diese Vorschau anzeigen, wie sich das auswirken würde im mhm. Frequenzband, der Bereich. Also sehr, sehr nett. Also da hat sich viel getan. Ja, das ist zum Beispiel hier ein Beispiel von ähm, proprietären VSD-Plugins, mhm. die hier mehr oder weniger... Okay, kann man werden. also ja. auch ein jetzt schön. Ja, konnte man vorher auch, aber jetzt mehr und verbessert vor allem. Ja. ja, und dann gibt es noch ja, mehr oder weniger Traurigenarricht? Oder wo wir nicht wissen, ja, was ich? Ist das ich genau, äh, ja, also wir, wir wissen es wirklich nicht. Also ähm, IEC.freenote, da haben wir ja unseren Channel auch. Ach, ich, ich hänge an ganz vielen Channels rum und, und du glaube ich auch. Und ähm, äh, ja, die, die Dachorganisation von Freenote löst sich auf. Ähm, angeblich äh, ändert sich ansonsten nichts, bis auf diese, diese formale Sache und der Umgang mit Geld. Also man, man kann dann auch nicht mehr so richtig an diese Dachorganisation spenden. Ähm, und äh, der Blogeintrag hier vom, vom Steffer, äh, der ruft einfach eigentlich dazu auf, einfach wie bisher weiterzumachen und dass äh, das Freenote demnächst halt nur noch von Freiwilligen und nicht mehr von bezahltem Personal lebt. Ähm, ob das funktioniert oder nicht, äh, werden wir sehen. Jo. Ja, es gibt da ja noch so ein paar andere Projekte von Freenote nicht, also ähm, das Geeknik oder so, da, darauf bin ich auch hier erst aufmerksam geworden. Das, ich glaube, das müssen wir nochmal featuren. Ähm, Soweit für heute. Genau. Share in unserer verteilten Episode ähm, wollen wir darauf natürlich auch nochmal eingehen. Retroshare ist ein verteiltes, ähm, ja mittlerweile so ein bisschen fast soziales Netzwerk. Ähm, also es ist eine verteilte Applik Applikation, um alle möglichen Daten und Kommunikationssachen auszutauschen. Warum eigentlich Retro? Ähm, retro? Äh, ja, haha, gute Frage. Woher kommt der Name? Ähm, ist glaube ich so richtig gar nicht erklärt auf der Seite. Aber Retroshare, weil ich würde sagen, das ist, das funktioniert so wie äh, äh, äh, wie das Internet mal gedacht war. Es hat auch einen ganz schön langen Bart, finde das ich. Es hat einen <lacht> ganz schön langen Bart, ja. Ähm, wie das Internet mal gedacht war, ja. Also, es, es hat keine zentrale Autorität. Es ist, alle Menschen können irgendwie Informationen reinstellen und äh, kommunizieren untereinander. Und dass irgendwo eine Seite dazwischen ist. Äh, insofern Retro. Insofern Retro, als dass es sich an alten File-Sharing-Protokollen orientiert, wie BitTorrent oder äh, Casar oder sowas. Insofern retro, als dass es einige Arten zu kommunizieren wieder zurückbringt, wie ähm, ja so, so Kommunikation, wie ich es im Usenet äh, gemacht hatte für den Benutzer. Ähm, sowas ähnliches habe ich dann halt auch nochmal. Und ähm, an sich ist es gar nicht, äh, also die Software wird schon eine Weile entwickelt, seit 2006 ungefähr. Genau, wenn ich mir diese, die Features so angucke, <lacht> klingt es auch für mich nicht so alt, sondern nach eigentlich nach nur noch viel Arbeit, die man über mhm. seit 2006 eben da reingebracht genau, hat. genau. Ähm, ja, RetroShareSourceForge.net. Mhm. Äh, die bauen schon Pakete für alle möglichen Distributionen. Für Debian Stable gibt es ein Paket, für Testing müsst ihr selbst kompilieren. Das war die erste Qt-Applikation, die auf meinem Debian auf Anhieb durchkompiliert hat. Ähm, zeigt man den Client? Genau, zeigen wir einfach mal ein. Also wirklich taugen tut leider nur die, die Variante mit grafischem Interface, muss man dazu sagen. Ähm, die Idee ist erstmal, das ist ein Friend-to-Friend-Netzwerk. Also, ich, ich schwere nicht einfach äh, Daten mit, mit fremden Leuten oder sowas. Und ich habe halt äh, meine Identität und, äh, und muss erstmal meine Freunde adden, bevor ich mit denen Sachen tauschen kann. Und das genau, also ich habe hier äh, als Knufunst auf dem Rechner schon den Erik, unseren Techniker und äh, Grafiker und Designer. Produzenten <lacht> und ähm, <lacht> den vergesst ihr immer, wenn ihr uns schreibt. Nämlich, genau. Ja. Und, wir äh, und natürlich auch den Paul schon, der äh, mhm. ist jetzt hier away, weil er natürlich niemand an seinem den, Rechner ist. Einen PGP-Key mhm. ähm, geschickt. Genau. Ja, ähm, Eine Freundesanfrage geschickt. Ja, voll ist in, in etwa so, genau. Also die <lacht> Leute tauschen dann ihre PGP-Keys aus. Alle Kommunikation, alle Kommunikation ist ganz obligatorisch äh, verschlüsselt. Ähm, es gibt so, so Chat-Features, vielleicht können wir ja mal den, den Erik anchatten. Ja, lass uns mal machen. Äh, ja, nee, du, du musst auf den Nick doppelt klicken. Auf ah, den, okay. ja, ja, ich glaube, so, genau. so einfach ah, ist das. Genau. Oh, da sind schon Testnachrichten drin. Ja. Also, wir haben Avatare, ähm, okay. Äh, was haben wir, hier ist im Prinzip so ein bisschen, diese erste Seite beschäftigt sich so ein bisschen mit Schlüsselverwaltung und Freunden und Identitäten und was ganz interessant ist, ist zunächst mal ist das Netzwerk geboren aus, aus einem File-Sharing-Netzwerk, deswegen ist das zweite Tab, sind gleich Dateifreigaben und Uploads, Downloads, also ich kann halt Dateien komplett hashen lassen, indizieren, online stellen und zwar kann ich das so machen, dass nur meine Freunde bei mir Dateien runterladen können oder man kann auch sagen, Dateien sind, äh, äh, ich kann nach Dateien suchen durch über die Verbindung von anderen Freunden. Also dann kann ich über mehrere Hops eine Datei ziehen. Das ist eine Art Relay. Genau, genau. Relay, ja. ähm, danke. Und äh, das ist ganz hübsch, weil ich kann auch wirklich einstellen, welcher, welcher meiner Freunde jetzt irgendwie relayen darf und, und welche nicht. Hm. Kannst du mal zeigen? Also ich, hast du irgendeinen Download, Upload laufen? Ich glaube gerade nicht, nee. nee. Aber das, das Schöne ist, das funktioniert halt wirklich wie BitTorrent, also ähm, man zieht Dateien, die im Netzwerk mehrmals vorhanden sind, dann auch von mehreren Leuten gleichzeitig, wenn diese Leute im eigenen Freundeskreis sind. Äh, Chat-Lobbys sind so die Funktion die dann irgendwann hinzugekommen ist. Ähm, ich würde mir die Chatlobby so ein bisschen vorstellen wie ein IRC-Kanal, äh, voll verschlüsselt, ähm, also alle Nachrichten sind halt äh, digital signiert, und verschlüsselt. und das hier ist halt ein Chat für viele Leute, ähm, ja, äh, also dann gibt es die Nachrichten, das ersetzt im Prinzip E-Mail. Bei den ganzen Funktionen, du hast PGP sehr mhm. oft genannt, äh, und also GPG und Nachrichten-E-Mails, mhm. kann ich da eigentlich sogar meinen äh, E-Mail-GPG-Schlüssel eigentlich dafür verwenden, um hier teilzunehmen an diesem ja Netzwerken. ja kannst sogar also beim, beim äh, Erstellen der Identität wenn man den Client das erste Mal startet dann, dann wird man gefragt ob man nicht schon eine Identität importieren will und diese Identität ist eigentlich nichts anderes als ein Standard äh, PGP Schlüsselpaar und da kann man auch den E-Mail-Schlüssel nehmen ähm, muss man dazu sagen in der Regel möchte man das gar nicht weil wenn ich mit E-Mail via PGP äh, kommuniziere, dann ist die Idee dahinter ja schon so ein bisschen, dass ich, dass ich meinen Klarnamen nochmal bestätige mit meinem Schlüssel. Und in RetroShare ist man, würde ich sagen, von der Benutzung her eher pseudonym unterwegs. Also möchte vielleicht eine Identität benutzen, die von, von der eigenen E-Mail-Identität äh, nochmal getrennt ist. Äh, je nachdem, äh, zu, zu welchem Zweck man das nutzt. Also man kann natürlich RetroShare auch, äh, warum nicht auch geschäftlich nutzen, um E-Mails auszutauschen, ist jedenfalls all, mitunter einfacher als, Verschlüsselte, als Verschlüsselung für um, E-Mail-Klienten -Kl einzurichten, weil hier ist Verschlüsselung immer obligatorisch. Ähm, also hm. bevor ich, wenn ich schon wenn ich schon daran denke, wie, wie oft ich Probleme hatte mit Java-Klienten und dann benutzt einer OTR und der andere PGP und... Ähm, hier, hier gibt es halt einen ziemlich klaren Weg, wie, wie sowas gemacht wird. Genau. Ich finde hier Kanäle sehr interessant. Mhm. Das ist für mich so eine Art Pinnwand. Ne? Im Prinzip ja. ja. Und, ähm, wow. Wir denken sogar so ein bisschen darüber nach, mal einen genug kanal zu machen. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das anstellen. Also Kanäle sind, sind ähm, eine Kommunikation, naja, wie, wie man das auf YouTube kennt, so äh, einer zu vielen oder wenige zu vielen. Also... Äh, in den Gnufunds-Kanal dürfen jetzt ähm, wir drei im Prinzip Content einstellen und jeder im Netzwerk kann sehen. Jeder im Netzwerk, der mit uns über irgendeine Verbindung gefremdet ist, muss man dazu sagen. Hm. Während wir aber den, den Schreibenden Zugriff zum Beispiel begrenzt haben auf, auf unseren engen Freundeskreis. Guck mal, jetzt können wir auch mal diesen Download zeigen. Ah ja, genau. Und dann das sieht man mal, wie, wie das miteinander das verknüpft jetzt auf ist. Auf und wenn man also ich kann an, an, jede, an jede Mail, die ich schreibe, an jeden Blogpost und so weiter, kann ich immer ein File-Attachment hängen und dieses File-Attachment ist im Prinzip nur ein Link in die in, zu, dem, zu dem Hash for File-Sharing. Also, Jetzt sieht man auch, hier sind zwei Gegenstellen da, nämlich, nämlich Eriks Klient und mein Klient. Also nicht mehr so anonym. <lacht> Im Moment das, das wissen wir. Ja. Ähm, wir wissen nicht, welcher genau. welcher ist. Genau. Das du weißt nicht, welcher welcher ist. Nee, Was viel interessanter ist, du weißt gar nicht mal, ob, ob die Dateien tatsächlich von uns kommen oder ob die von unseren Freunden wiederum kommen. Denn da steht Anonymous F2F Tunnel. Also das ist der Friend-to-Friend -Friend Tunnel. Das könnte also sein, dass jemand anders im Netzwerk, den André gar nicht kennt, ähm, diese Dateien hat und die einfach über uns ge, äh, gerelayed werden. In dem Fall kommt die Datei von uns, na klar. Ähm, was gibt's noch? Foren, Foren. Äh, das ist das, was so ein bisschen ans Usenet erinnert. Hm, jetzt könnte man auch sagen, phpbb, also ich habe Forens, threads ich kann auf einzelne Nachrichten antworten und das wird alles öffentlich äh, angepinnt. Das gibt es auch wieder in, in Form von öffentlichen Foren und, ähm, und privaten Foren. Ähm, und äh, auch hier kann ich wieder Dateien anhängen, wie man es vielleicht aus dem Usenet auch gewohnt ist. Und die Dateien sind aber auch nur, auch nur ähm, links in die, in die schon bestehende File-Sharing-Cloud. Also das, das läuft alles über diese, über diese Infrastruktur. Ähm, aber ich kann zum Beispiel... Ähm, ja, ich, ich glaube, bei den Kanälen, was ja auch so, bei den Kanälen kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte Content grundsätzlich runter, äh, runterladen, wenn er irgendwo im Kanal auftaucht. Bei den Foren macht das nicht so viel Sinn. Ähm ich habe so ein bisschen Plugins in RetroShare, also das, das steht vor allem in Protokoll bereit, aber zum Beispiel ähm, gibt es dann ganz, ganz viele Aufsätze, die halt noch reinkommen können. Zum Beispiel die, ähm ja, äh, ja, klick mal da drauf. Also wenn ihr euch das installiert, ähm, äh, nehmt um Himmels wehen das, das englische Interface, Verknüpfungswolke ist eine etwas unschöne, äh, eine, eine etwas holprige Übersetzung von Link Cloud. Also genau, also bestimmte Sachen hätten nicht mm. unbedingt übersetzt werden müssen. Hier, hier geht es darum, ja. äh, Weblinks einfach in, in einen Pod zu werfen und weiter zu verteilen. So ein genau. bisschen wie, wie Reddit, Reddit oder. Genau. Hm. Ja. Ähm, Feedreader. Ich glaube, der Client hat mittlerweile sogar so ein Gateway, um irgendwie RSS-Feeds in die Retro-Share-Wolke ähm, zu blasen. Und äh, was, was auch ganz net, äh, nett ist, ist eigentlich dieser Punkt erste Schritte. Also, wenn ihr euch den Client runterladet, was ihr alle machen solltet, und wir, wir werden schauen, dass, dass wir uns irgendwie so ein bisschen ähm, uns dann fremden können dann hilft euch das dabei tatsächlich, ähm, äh, euch untereinander zu verknüpfen damit. Ähm, also eigentlich irgendwie die, die nächste Stufe vom Web, würde ich sagen. Wir sind nicht mehr abhängig von zentralen Seiten, sondern ähm, wirklich verteilte Kommunikation. Genau, und in der Masse der Features wüsste ich auch nicht, mit was ich es jetzt im, im Speziellen vergleichen sollte, auch im Vergleich ja. zu anderen dezentralen. Sozialen Netzwerken, die es da ja noch so gibt. Genau, das also es ist echt schwer, das so zu fressen. So ein bisschen soziales Netzwerk, mhm. aber es ist ein soziales Netzwerk für Leute, die, die Torrent kennen oder Torrent gut finden. Gibt es denn eigentlich noch Clients für andere, also für andere Oberflächen, wie zum Beispiel GTK oder mhm. Webinterface? Da ist es so ein mhm. bisschen eng gerade. Also es gibt diesen, diesen grafischen QT-Klienten, mhm. okay, was man dazu noch erwähnen muss, in der Referenzimplementierung ist auch eine Headless-Version dabei. Ähm, auf der kann man zum Beispiel anfangen, ein Webinterface aufzusetzen oder so. Gibt es bisher aber nicht. Es gibt keine andere Implementierung bisher als, als diese hier. Und wirklich bedienen kann man halt bisher nur den grafischen Klienten. Und was ein bisschen ärgerlich ist, wenn man die Headless-Version, also wenn man nur die Headless-Version benutzen möchte und die bauen möchte, auch die hängt ab von einigen QT-Bibliotheken für, für, ich weiß nicht wofür, ich glaube für Netzwerkzugriffe oder so. Also man zieht sich noch mal eine ganze Menge QT-Abhängigkeiten da rein, selbst in der Headless-Version. Ja. Ähm, das ja. modernste Feature übrigens hier, noch mal gegen, gegen das Retro, ah. was zu sagen, finde ich persönlich die Neuigkeiten, weil hier mehr oder weniger von allen mhm. Sachen, die, die man da sieht, alles schön zusammengefasst, die Events und alles, was so reinkommt. Stimmt und das beweist ja. eigentlich schon, dass hier jemand ein soziales Netzwerk im Hinterkopf hatte, ja. ja. Ich finde, das fasst das alles schön zusammen, diese, mhm. dieses äh, Retro-Share. Und ähm, vielleicht haben wir durch unseren Beitrag äh, vielleicht auch jemand den einen oder anderen angestichelt, hier was zu entwickeln. Genau. Oh, ähm, ja. Oder äh, um teilzunehmen. Also, ähm, also ich äh, fände es toll, in, in nächster Zeit ein bisschen mehr damit zu machen und vielleicht auch mal mehr als drei äh, Buddies zu haben da drin. Und davon, davon lebt das Netzwerk ja nicht. Jo. Ich habe da auch gleich eine Frage. Kannst du mir die Bitcoins von heute Morgen mal zurücküberweisen? Ähm, hoffentlich. Oh, wie liegt mit kommandozeilen -Client. Ja, genau. Genau, also wir, wir haben da mal was vorbereitet. Genau, Bitcoin hat den Kommandozeilen-Clienten und ähm, den benutzt man im Prinzip immer dann, wenn man irgendwie einen Webservice oder sowas darüber dafür schreibt, indem man, indem man Bitcoin verwendet. Und ja, man startet einmal den Bitcoin-Demon, der im Hintergrund läuft und der Rest ist RPC. Also ich lese nochmal vor, Bitcoin die send to address, danach kommt meine Adresse, da könnt ihr mir ruhig auch noch was hinsenden. <lacht> Wir verdienen ja nichts an genug Funst, ist ja. ja nicht so, also Spenden Spendengaben angenommen. Und dahinter eben der Betrag, den man senden möchte, nicht. und oh, feuern mal ab. Ah, oh, Transaction-Fee wieder, okay. Genau. Na los, 0,005, dann heißt, mach, mach mal eine 2 dahin, dann probieren wir das mal so mit, mit, Gebühr. mit Gebühr. Ha, da hast du was gesendet. Du kriegst, äh, genau, also was man zurückkriegt über dieses APC-Interface ist, die, ist die, ähm, die Transaktionsnummer im Bitcoin-Netzwerk. Und hier in meinem Klienten, äh, das kann sein, dass er gerade nicht richtig online ist, deswegen kommt hier noch nichts an. Äh, ja, im Prinzip ähm, habe ich dann gleich äh, mal in meinem Android-Wallet wieder das, das geld Also das, das ist jetzt so ein bisschen hin und her gel äh genau. gelaufen, nicht? Dann hat die Sendung heute 0,005 Bitcoin gekostet. Genau, da seht ihr mal, wie wir uns für euch ins Zeug legen. Das, äh, ja. Und wir legen noch einen oben drauf. Mhm. Ähm, wir hatten ja einen Contest äh, letzten Monat gehabt für Wayland-Screenshots. Leute, wir sind nicht zufrieden mit euch. Wir haben keine zufriedenstellenden. Screenshots bekommen. Wir wollen einen neuen Anreiz liefern. Mhm. Neben dieser SUSE-CD, die wir ja, für euch signiert haben, hier nochmal zu sehen, äh, legen wir noch einen drauf. Ich habe hier noch so einen Button, so einen Gentoo-Button. Ich kann leider nicht sagen, wie alt er ist, aber ich glaube, auf meinem allerersten Besuch beim Berliner Linux-Tag habe ich den eingesammelt und den lege ich oben drauf. Das ist auch ein schöner Kontrast zur SUSE-CD. Ja. Also, wir wollen weiterhin Wayland-Screenshots äh, mhm. haben, weil wir glauben, dass Wayland. Dieses Jahr groß wird oder spätestens 2014. Ja. Naja, die ersten Distributionen fangen natürlich an, das zu adaptieren. Also, ja, doch, das, das steht noch und wir, wir werden jetzt in jeder Sendung ein bisschen was drauflegen. Genau. Ansonsten hoffen wir, dass es euch heute wieder gefallen hat und wir sitzen noch jeden äh, nächsten Monat noch hier. Oh ja, ja. das dauert immer ganz schön lange. Ja, ja. Dann macht's gut. Mhm.